Die Löttelklopper zu Blättenberg. Blättenberg liegt irgendwo da, wo, wo Paul herkommt oder so. Irgendwo im Sauerland, Siegerland, wo auch immer. Kann man heute nicht mehr auf der Karte finden, weil es gibt heute nicht mehr Blättenberg. Die sind ausgestorben. Die Löttelklopper zu Blättenberg, das waren so ein bisschen Hinterwäldler. Die lebten in einem Tal, links und rechts und vorne und hinten, überall Berge. Die lebten so unter sich, alle glücklich und zufrieden mit Gott und der Welt. Und die hatten so Nationalgericht Suppe. Frühsuppe, Mittagssuppe, Abendsuppe, Sonntagssuppe, es gab nur Suppe. Und es gab auch nur ein Instrument, das war der Löffel. Wunderbar und glücklich machten sie ihre Suppe. Frühsuppe, Mittagssuppe, Abendsuppe, es gab Suppe. Sie lebten glücklich, vermehrten sich, das Dorf blühte auf. Wunderbar, alles war zufrieden. Wenn da nicht eines Tages ein Fremder gekommen wäre, der guckte sich den ganzen Laden da an, aß von der Suppe und irgendwann rief er alle zusammen und sagte, Mensch, ihr Blättenbärcher, ihr seid doch wirklich hinterwäldlerisch. Ihr lebt ja noch wirklich im dicken Mittelalter. Ne? Was habt ihr denn noch in eurer Hand? Und dann streckten sie alle ihren Löffel hoch. Ja, genau das ist es. Ne? Wer hat denn heute noch einen Löffel? Heute gibt es nur noch den Löffel. Wenn du modern sein willst, dann hast du einen Löffel. Keiner wusste, was ein Löffel ist. Ne? Dann zeigt er ihnen, was ein Löffel ist. Und ich zeige euch jetzt mal eine kleine Löffeleinführung. Der Name Löffel. Und dann fing sie an, der ist doch nicht richtig, ne? dann fing sie an, den ganzen Tag ihre Löffel blatt zu hauen. Ne? Und gegen Abend haben sie dann alle so einen ganz platten Löffel in der Hand gehabt. Ne? Und freuten sich, dass sie jetzt dazugehörten, zu den modernen, aufgeklärten Menschen. Und dann führten sie alle den Löffel rum und sagten, ja, guck mal, guck mal, guck mal. Ich habe den Löffel. Dazu brauchte ich nämlich den Hammer. Meiner ist zu klein, hätte mal der gute Freund mit seinem dreieinhalb Kilo Hammer hier sein können. Ne? Da wäre das noch platter geworden. Nur abends, als sie dann zur so beschritten, da merkten sie auf einmal, das war relativ unpraktisch. Ne? Die löffelten und löffelten eine halbe Stunde, Stunde, man wurde nicht satt mit so einem Ding. Ne? Man war bekleckert von Kopf bis Fuß. Ne? Und leider kam zu wenig im Bauch rein. Ne? Man ging dann halt hungrig zu Bett. War halt so, aber man muss schon ein bisschen leiden, wenn man modern sein will. Das ist halt so. Ne? Das gehört zum Geschäft. Nächsten Tag das gleiche Drama, übernächsten Tag das gleiche Drama. Ne? Die Leute wurden dünner und dünner. Ne? Es gab ein paar, ne? die haben sich dann heimlich diesen Löttel wieder umgeformt, eine kleine Mulde reingemacht und abends im Dunkeln im Keller haben sie dann heimlich ihre Suppe gegessen. Aber sonst hat einen zweiten Löttel ne, stolz rumgesagt, ich habe einen Löttel hier, guck mal, ne, ich bin modern, ich bin nicht mehr im Mittelalter, wohne nicht mehr in der Höhle, ne, bin der Steinzeit entkommen. Blättenberg gibt es leider heute nicht mehr, ne, ausgestorben, alle verhungert. Ne. Deswegen könnt ihr da nicht hingehen und einen Löttel angucken. Aber wisst ihr, die Geschichte... Die kann man wunderbar auf der Straße erzählen, ne? Das ist das, was wir Menschen gemacht haben. Wir wollten aufgeklärt sein. Wir wollten modern sein. Wir haben unsere Seelenblatt gekloppt. Wir haben unsere Seelenblatt gekloppt. Gott, Gebet, Jesus, alles abgeschafft. Aber wisst ihr, du, irgendwie dachte ich so, wir, die wir hier sitzen, wir sind nicht viel anders als die Blättenberger. Auch wir sind unserem Zeitgeist nicht entkommen. Auch wir haben unsere Seelen oft platt gemacht. Da ist wenig noch, wo der Heilige Geist landen kann. Themen wie sich Zeit für Gott zu nehmen, Freundschaft mit dem Heiligen Geist, einfach mal eine Stunde mit Jesus verbringen, das schaffen wir heute gar nicht mehr. Ne? Wir leben so in diesem Getriebe wie alle anderen und wundern uns am Ende, warum so wenig in die Seele reingeht, warum wir so hungrig sind. Und wir denken vielleicht, Gott ist schuld. Ja, früher, da hat er noch gewirkt. Früher, da war noch Erweckung. Früher passierte noch was. Wir haben vergessen, dass sie früher noch einen richtigen Löffel hatten für ihre Seele. Dass sie noch richtig zugelangt haben.